Ich begrüße euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge von Construction Simulator 2015. Wieder mit dem Horst. Guten Tag. Dem Hermann. Dem Hermann. Hallo? Ja. Und dem Josef. Und ja, dem Josef. Ja, ich bin hier die Wand runtergesprungen. Moment mal. <lacht> Hallo. Hallo. Hier. Hi. Hallo. <lacht> hallo. Ja. Das Dream-Team ist hier wieder vereint und äh, ich glaube, Horst hat schon einen Auftrag angenommen. Wir haben einen Auftrag. Ir Irgendwo müssen wir ein Stadion bauen. Also, wir einen Baum Aber das, das wird nicht spektakulär. Das ist so ein vollständiger äh, Stadion. Also also kein Stadion, sondern ein Sportplatz. Ja, eher Sportplatz. Ich fahr mal zum Kieswerk, hätte ich gesagt. Alles klar. Äh, du... Nee, nimm wir mal den Muldenkipper und fahren zur Baustätte. Den roten aber bitte. Ähm, dann nimmt noch irgendjemand den Tiefleiter mit Walze mit und einer nimmt noch den... Nee, Klaus der Rote, habe ich gesagt. Was? Den roten, <lacht> habe ich gesagt. Wie steige ich denn aus? Ah, sorry. sorry. Du kannst aber auch den... Äh, der hockt aber Josef drin. Das, dann nehmt den daneben hier, mit dem mit Kran, den brauchen wir oh, nämlich auch. So, ganz wichtig, Ö, ne, Ü, ne, äh, mm. P, ne, äh, Null, ah ne, O. Oh. ah O, oh, stimmt, O oh, wie... Ja, Oberlig. Oh. Da ist eine Frau im Weg! Juli, ist da Frau? Mir fällt gerade ein, Klau Da war niemand! Sag mal, Nico, gibt es eigentlich in Luxemburg Fußball? Hallo, hallo, das ja. Rot? Zu mir sagen, oh, ich habe ja. eine Frau überfahren, aber selbe überwohin der anderen Fall Eeeeeeeeh... tut sich was. Ja, wo seid denn ihr? Wir versuchen noch die Walze aufzuladen, aber Herr Hermann blickt nicht so ganz, wie das funktioniert. Ah. <lacht> fahren wir jetzt ein... Oh, wir, fahren oh. wir, wir fahren jetzt beide zum Stadion, oder wie? Wow! Alter, wie lahmarschig ist dein LKW eigentlich? Oh. Lol. Alter, klatsch, jawohl. Der Klaus war erstmal alles kaputt hier. Wieso fahren wir nicht Autobahn? Keine Ahnung, wir ich das Navi geschickt. Und hier links. Weil keine Autobahnausfahrt mehr ist da wohl nee. Mein Gott, bist du wieder lahmarschig! Jawoll! Er ist Stadion, LOL! Dann nach links, da war das Hotel. Wow! Hui! Hui! Fahr der aus. So. Ja, ich hab die Führung übernommen. Moment mal, so geht das nicht. Ne, auf, auf der Autobahn aus. kommt man nicht mehr runter, du Held. Genau. Oder? So Ach doch, komm, doch, auf, doch auf. kommen wir da hinten. Ja, okay, fahr Was? Geradeaus, komm. Lol, ich bin jetzt am Gerd... Hä, wo ist denn das Stadion? Ich fahr... Lol, fahr ich falsch? Ist <lacht> Sehr gut. Da hat er, da hat er den Josef gemacht und jetzt muss ich auf die Autobahn hochfahren, ja? ja. jetzt rechts. Wo ist denn hier eine Baustelle? Tja, wenn cool du Baustelle Ich weiß nicht, ob es da schon eine Baustelle gibt. Es muss da zumindest eine Vorarbeit geben. Ja, genau. der steht hier. Genau, wenn das heißt, dass der mitten im Wald steht. Und auf so uns in warten. etwa. So, hier soll dann vermutlich das Stadion hin? Ja, hier steht ja schon ein riesen Park. Hier ist ja schon ein riesen Parkplatz. So, guten Tag. Grüß dich, Josef. Gut, dass du da bist. Nach dem Kauf des Walzenzugs habe ich kurz Was ist TUS Fuchs? Okay. Irgendein Fußballverein. Äh, nee, TUS ja, heißt Turn- und Sportverein meistens. Turn und Sportverein Fuchsberg wB03 eV. Na, das klingt ja nach der perfekten Gelegenheit, allein im Verein zu zeigen, was wir drauf haben. Boah, auf jeden Fall. Bla, ich mach's. Also gar später. nichts. Und doch halt, Erik hat was drauf. Transportiere 8 Kubikmeter Erde vom Kieswerk, so. Klaus, du machst das. Jawoll. Der, der Sportpark ist nicht mehr ausgeschrieben, gell? Ach was. Da hab ich gar nicht drauf geachtet. Beziehungsweise ich guck mal, was wir ansonsten noch brauchen. Ja, guck mal. Äh, einer von euch kann mal vom Gartenhandel schon fahren. Besorge viermal Rollrasen vom Gartenhandel. Das kann ich zum Beispiel machen. Dann Besorge du auch zweimal Ja, ich hab jetzt den Pritschenwagen mit. Ich Endlich rollen. mal wieder Wissen ein des Fahrzeug hier mit Motorsound. Das fehlt beim Roten irgendwie. Da hört man gar keinen Motor. Ich hör den Motor. Ja. Wir hatten denn die Beschilderung hier aufgestellt? Keiner kann Vorarbeiter gewesen sein. Das war, das war Josef. Neu! Habe war das natürlich. Der ja, Habe oder einer unserer anderen Vorarbeiter. Oh, Meinst du, mein, mein du Dominik? Dominik oder den anderen den wir noch haben? Hey, hier ist Was? Gartenhandel war vorarbeiter Dio. Was? Achso stimmt. Scheiße. Du bist voll am Gartenhandel vorbeigefahren, du Idiot. Ja, ich wollte zum anderen daten. Dann laden wir mal die Walze ab. Ja, so nicht, Herr Mann. <lacht> Alter, mein LKW kommt hier leer schon fast nicht den Buckel Buckelluft. <lacht> so, ich brauche viermal Rollrasen, zweimal Abwasserrohr wenn ich mich recht entsinne. Wie wenn ich mit dem Fuß in Kagubi reingetreten werde. Gibt es eigentlich auch, gibt eigentlich auch eine Innenperspektive, also dass ich von innen lenken kann, oder gibt es noch die Außenperspektive? Ähm. Wie genau funktioniert das hier? Ähm Zweimal Abwasserrohrer beim Baustoffhändler und weiß ich Nein, ich muss damit da nicht entlassen. Äh, wo ist das hier? Verdichte den, ich besorge viermal. Hä? Wie oft müssen wir viermal Rollrasen besorgen? Toll, müssen, toll, wir das toll, ganz, halt müssen wir das ganze dreimal gleich ja, machen? Halt, halt, halt, lass, lass der bewegt sich von alleine. Guck mal. Ja, aber das bringt uns ja nichts. Ich kann einfach dagegen springen. Dann geht Ist das, das Erde? Doch. Nein so. Ich habe absolut keine Ahnung, ob ich jetzt hier Erde hinten drauf habe oder was anderes. Aber es sieht nach Erde oh. aus, zumindest. <lacht> das sollte man ich als Bauernweiter schon hin, wissen, irgendwie. Irgendwie. Kannst du mir mal kurz helfen hier? Ja? Nö. Jo, Ach, bin ich langsam. Ja. Geht doch. Ich bring der Erde das ist der nächste schritt den wir machen müssen die erde ist der erste schritt und dann wird mit der rüttelmaschine oder ja Oh Lord. Mhm. ist das schild geflogen Da kommt mir jemand entgegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo fährst denn du hin? Vom Baustoffhändler. Was willst du mit dem riesen Ding beim Baustoffhändler? Viel Zeug aufladen? Das ist doch eigentlich eine Baustelle. Wer parkt eigentlich da auf dem Parkplatz? Das ist eine Baustelle. Alter, ich fahre jedes Mal gegen diesen blöden Zaun. So, wo muss ich meine Erde abladen? Ja. Muss ich die da reinladen? Hier ist ein Marketer-Bereich. Ja, dann lade ich die da mal rein. Oh Gott. Ah. Alter. herkommen ein Stück ein Stück und ein Stück komm ein Stück her gut ah jetzt langsam ein Stück vorfahren dabei oder zurück auch ja Einmal aber vor Und Leute, oh, also, brauch ich brauche ja gar nicht. Aber gut. Hä, hey, da stand ja, doch Mann. ein Moment, Moment, Moment, Moment, Moment. Da stand doch 8 Kubikmeter, oder? Ja. Ja, ich habe jetzt 16 abgeladen. Danke. Dann musst du gleich halt nochmal fahren. Sehr gut. Prima, ich bin mal gespannt, wie das jetzt gleich aussieht. <lacht> <lacht> ja. Uh, Hermann, leg mal los, wa? Die Steuerung noch mal, hm. Klaus. Das sind aber Fragen, die sollen sie sich jetzt nicht stellen während der Arbeit. Doch, doch, doch, doch, die stelle ich mir immer. Die Träume schaut davon oder? Ja, ja, natürlich. Oh Gott, oh Gott, <lacht> hä? ich hab's, mhm. ich hab' den nicht aufgegabelt. Nice. Nein! Hallo? Arm? Um, drehst du wieder? Lol Hä? Kannst du von... Hä? Guck mal, äh. was macht denn die Palette? Ich glaube, ich habe hier... Na? Vielleicht ein anderes Problem gerade. Es. Jawohl. okay. Problem gelöst. Hm? <lacht> ja. Aus. Äh, Horst? Nee, äh, Dorflaus. Wollen, wollen, wollen, wollen Sie mir etwas mitteilen? Oh, nee. Wie war das mit Profis? Oh Mann, ey, dieses Spiel! <lacht> hey Horst, bist du gerade hierher gelaufen oder wie? Ja, ja. klar. Irgend, irgendjemand blockiert den Weg. Ach so, <lacht> ja, ich weiß auch nicht. <lacht> ja, ich musste hier. Josef hat, hier, hat Hilfe, Hilfe geschrieben. Nee. Hey, doof. Ja, ich habe Hilfe, Hilfe geschrien, als du hierher kamst. <lacht> ich kann mir gar nicht vorstellen. <lacht> Hä? Was machst du? Alter, Klaus. Ja, ich, ich stell dir das hier ab. Hä? <lacht> Was? Hä? machen die Paletten? Also das mache ich aber gerade hier. Hey, was machst du denn da? Nein. Das, das war keine gute oh. Idee. Oh. oh, oh, oh, oh. Nein, nein, nein, nein. Fehler unbegangen. Äh, ich... wollte oh. wollte doch vorher ein bisschen mehr Verkehr haben. Ja, oh. <lacht> äh, oh. <lacht> äh, Horst, ich glaube, du musst, du musst ihm mal helfen gehen. Ja! Da musst du mal aus dem Weg gehen. Ich gehe jetzt aus dem Weg Nein! Nein! Oh sie waren alle, so waren alle oben drauf. Jawoll, jetzt liegen sie auf den Kopf. Ja. Äh, ja. Jawoll, Horst, der hat Vorfahrt. Der hat mich da Fälle schreien zu lassen.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 Wir schwillen meine Palette wieder! Nix! Ich hab den irgendwie länger in Erinnerung! Ja, Nico, ähm, ein Teil der Ladung ist nicht korrekt verladen, Rollrasen. <lacht> ah, jetzt! Genau, einmal zumachen und gut. Ja man macht vor allem Blödsinn. Oh, Goal. Ich Nicht da, da ist nicht sicher, sonst das, das kann ich nichts machen. Ja, dann sicher du mal. Ey! Was ist? Nimm mich mit! Nö. Du läufst. Alter. Was denn? Alter, es, Alter. Gibt, sowas, es gibt sowas wie eine Bremse. Oh, von Nico. Ich weiß. Ich versteck mich. So, let's go. Oh, oh, Jawoll. Hast du gut gemacht. Äh <lacht> <lacht> <lacht> Wolltest du auch so wie ein LL in LS machen? Einmal außen rum und dann zwischendrin? Simon, willst du, äh, Hermann, willst du gleich nochmal, äh, dicht machen? Er ist Muss dicht. Unbedingt. Das ist viermal verdichten. wir sind vier Leute. Ja, okay, dann mache ich als nächstes. Also wenn, dann macht er nicht dicht, wenn, dann ist er dicht. Ich bin mal echt gespannt, wie das Stadion aussieht, was wir da hinflaschen. So, was passiert jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Also, wenn das die ganze Fläche vom Stadion ist, dann ist es aber schon... Nee, das ist nur der auch. erste Abschnitt. Bin ich auch noch im Weg? Vermutlich, solange du auf dem Rasen bist. Oh, wir haben schon das nächste, verdichten. Jetzt, katsching! Okay. Ey, das ist nichts passiert! nichts. Das ist ja, alles das davor. Weg. Wow. Machst du, Horst? Jo. Wie mache ich das Ding an hier? X. Ah, okay. Das Ding drängt sich überhaupt nicht beschissen. <lacht> so sieht's auch aus, oder? Die Knickslenkung kannst du nicht nee. Aber auch ja, Knickslenkung ist ja nicht das einzige Problem. Die ist so verzögert. Aber außen, <lacht> die fährt sich echt behämmert. Ja. Ich hoffe, da steht jetzt nicht, dass irgendwas im Weg steht. Ja, doch klar. Ich wette 5 Euro mit dir. Ha! Hm. Ja, doch, aber jetzt ist noch Rollrasen. Ich krieg 5 Euro. Weil es war mal perfekt, ne? Boah, auch genau auf die Zone. Nico, war ich richtig fünf Euro? Äh, Überbauen. Alles klar. Ich muss nur zwei Rohre, äh, zweimal Rohre, wa? Genau. Ja, am besten erstmal den oberen Rollras. Also, oh nee, ne, nimm den unteren. Kranplätze müssen verdichtet sein. Allerdings aus dem Zitat, da kommt noch ein Zitat, also das passt besser zu uns. Originale, originale Nichtskönner. Nicht ich wollte schon sagen, die nächste Zeit erfindet irgendwie zutreffender. Also, das nächste Mal verdichten darf Klaus machen. Okay. Ja. Wow! Ui, ui, ui, Neck! Ui, ui, Geschaltet. Oi. So, Erde. Gesellenanwärter. Mhm. Einfach nur vorwärts fahren Gas geben. Stehst du denn hier schon richtig, oder wie? Klaus, lad, äh, nee, Klaus bin ich, äh, Herr Horst lade alles ab. Nö. Ja. Hm. Was, was machst du mit dem Rest, der jetzt da drin ist? Und das nächste Mal verwenden. Verkaufen oder ja, das nächste Mal verwenden. Oder, oder, ja, oder, nächstes wenn nicht, dann... gerade gebrauchen? Dann Notfall vom T-Test zurückfahren. Richtig. Der Plattmaker Advanced 9000, oh. <lacht> Deine Pistenwalze. Lol. Alter. Alter. Einmal muss sein. So, äh, nächster Zusammen- äh, nächster Zeitraber. Gott sei Dank. Ja, dann fahr mal, fahr mal, fahr mal hinten die Klappen runter. Ja, welche Dinger abladen? Moment, hä? Die hat den Rollrasen und die Abwasserrohre. Ja. Wenn mir hier mal einer die Ladung entsichern würde. <lacht> Klaus! Alter, du hättest schon längst aussteigen können. Warum bist denn mitten rein? <lacht> oh. So jetzt fahr mal hinten deine Dinger aus. Warum? damit ich drauf fahren kann warum es kommt doch noch mal, oder es wird doch gesagt viermal walzen ja aber ja du, du bist doch es Idiot. Ich, hab nee, ich, eventuell sozielt, oh, nee. ich sag doch nicht umsonst lass mich da drauf fahren warum oh. wie Hä? was warum was war oben? moment mal Wer, wie, was? Warum, wer hat denn vorhin hier Mist gelabert, dass viermal Verdichten dran ist? Ich hab jetzt halt, bin jetzt von ausgegangen, es kommt noch einmal Verdichten, weil einer vorhin viermal gesagt hat. Ach so, das haben wir jetzt gebaut, oder was? Was ist das für ein Stadion? Wow, der Platz sieht super aus. Der ja, Vereinspräsident ist ja. auch sehr zufrieden. Klasse, das hast du prima hinbekommen. Der Platz ist wirklich reif für die Bundesliga. Wenn die Jungs jetzt nicht aufsteigen, weiß ich es auch nicht. Freut mich, dass alle zufrieden sind. Das war hier aber auch ein ziemliches Stück Arbeit. Sind nee. wir dann nee, hier warte, fertig warte. oder ist noch, noch was offen? Ja, der Vereinsvorsteher aber... meinte, ja, Ladung dass sie jetzt erstmal die kommende Saison abwarten wollen. Wenn es gut läuft, gewinnen sie sicher einige neue Sponsoren und dann steht auch sicher eine Erweiterung des Platzes an. der Kran voll. Na dann, drücken wir den Jungs mal die Daumen. Ich mach mal weiter. Wir sehen uns. Aber der Betonkübel ist weg. Wo ist der Betonkübel? Den haben die geklaut. Krach. Lol, was? Alter. Hä? Was geht? Was Hä, wie, Wieso sind, wieso sind wir jetzt. Hä? Warum liege ich? Warum liege ich hier? Hä, wieso, wie, wieso sind <lacht> wir jetzt am. Wo, wo liegst du? Nein, wir sind, wir sind hier <lacht> an der. Ja, Im Firmengelände. Im Firmengelände. Ja, lol. Äh, ja, jetzt steht er wie... Jetzt habe ich ihn gerade wieder ich auf Fahrzeug okay. hin. Hä? <lacht> also, Hermanns Fahrzeug ist noch da, aber mein Fahrzeug ist noch ah, da. Ah! Der, Gelände, der Betonkübel steht da oben, Juli. Äh, so. Klaus. Ah, lol. Ja. Ja. Ich hab den halt. mal an. Alter, ist die Vibration ja. an dem Ding an oder was ist los? Ey, wo seid ihr gerade? Ich höre euch ja hör rückwärts fahren. Am Firmengelände! Äh, Nico? Äh, Josef? Ja, die sind alle schon ja. am Firmengelände. Fuckt es bei dir hier auch der, der ist Anhänger? Doch scheiße, ey. Da. Ja. Also, als ob halt dieses Rüttelding an dem Ding an wäre. Bagger, bagger mit Vibratorfunktion. Ja. Schön. Hey Horst. Was ist ja. Ich hole den Kübel ab. Und wo willst du denn hin tun? auf der Tieflader. Ja. Ah. Da war vorhin auch war. Lol, wir haben einen Kran. Alter juli alter langsam macht dem Alzheimer bei Angst <lacht> Oh, dann dann weiß ich schon, was wir in der nächsten Folge machen. Boah. Was ich zwar auch noch nicht, aber so. du kannst dich doch eh nichts nicht schwer dran oh. erinnern, dass wir den haben. Bis zur nächsten Folge. Also jetzt spielt er da auf dem Kran rum. Hat was geklappt, Klaus? Äh, ja, Klaus.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 ja. Der auch so komisch loslassen, drauf. loslassen! Nö. Ja, guck ich hab dir ich hab dir nur geholfen! Ja. So, so jetzt hier Firmenbesprechung von den Fahrzeugen. Jawohl! Oh, ich bin Kranmann. Kran krass. voll krass Kranmann, Digga! So, also ich muss sagen, das war absolute so heute. <lacht> ja. Also, also ja das was Neues. Das Stadion, was wir da gebaut haben, war ja eine absolute Lachnummer. Aber was? es war schon ein neuer Tiefpunkt in uns, was, danke was danke ein Gauklerk angeht. Ach nee, ich hab's im falschen danke. überwiesen. Du hast es mir überwiesen. Ja, kannst ja gleich Horst weiterleiten. Ja, Sekunde, wenn ich, wo, wo ging das Nein, Einmal mit Profis. Auch. Ja, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns auch von dieser Folge. Wo ging das nochmal? Hä? Möge sie uns. Abend noch lange Kraft und Licht spenden. Schaut wieder vorbei, wenn es zum nächsten Mal heißt: Vier Chaoten auf dem Bau. Ching. Schönen Abend. Macht's gut. Tschüss. Ching.